Get lost! Ey, this is a spoiler. Younger. What does bar signal from the thing that, yeah? Nah, game, monster and they're getting out awesome Okay, this monster is das heißt, du weißt nicht, nie, wie weit du bist. Wo, wo, deine, wo deine Grenzen sind, kannst du nichts berechnen, gar nichts. Das stimmt, ja. Aber man sieht manchmal so Kratzer. Also, wenn es als, als, als sieht, so aussehen, ob, ob er leben wird. <lacht> stimmt, er hat na Nein, doch nicht. Doch, doch. Fuck Kurve, Alter. <lacht> nur Aus. xaun. Ich habe keine verschiedenen Waffen, also alle, die, alle die gleichen Waffen, weißt du Scheiße. Jo. Sch Irgendwie glaubt man, ja können. Nein, es gibt keine Klasse, es gibt nur die Waffen, die du auswählen kannst. <lacht> das ist auch nicht so, um, um NEUS! Nice. S plus S plus! Dran. Im A Und S plus Jetzt bin ich auf die Stunts gespannt Ausweiten Was ist gut? Wahrscheinlich, das es gleich geworden. Was cool ist, glaube ich Alter, also, ich finde das irgendwie komisch mhm. lustig Mhm. <laughs>